Der Goldene Hirsch in Ipsitz ist ein Traditionswirtshaus, das sich mittlerweile schon 250 Jahre auf diesem Ort befindet. Die Besonderheit von unserem Wirtshaus ist sicher unsere uralte Gaststube aus dem 18. Jahrhundert, wo sich Unternehmer und Bauern beim Gasal treffen und über Gott und die Welt plaudern. Beim Goldenen Hirschen haben wir noch unseren wunderschönen Gastgarten, wo der Schani nur klassisch über die Straßen serviert. Ja. Dort sitzt man dann unter zwei wunderschöne alten Kastanienbaum und kann sein Feierabendbier genießen. Ja. Einzigartig beim Goldenen Hirschen ist sicher ein Salettel neben Polingbach, wo wir Familienfestel ausrichten können. Ja. Für Busreisende oder große Gruppen sind wir natürlich das perfekte Wirtshaus, die die Welt des Eisens, das Ferrum oder die Schmiedemeile besuchen. Bei unserer Küchenphilosophie bleiben wir unserer Region treu. Da kaufen wir ein beim Bäcker ums Eck, beim Fleischhocker Stickel vorn und die ganzen landwirtschaftlichen Produkte wie ein Speck, wie ein Baumbrot, wie ein Butter, wie ein Kaas holen wir sie von unseren Bauern. Wir leben die Tradition und die Gemütlichkeit von unserem Wirtshaus und ich als Wirt und meine Mitarbeiter schauen, dass es euch gut geht und dass es sich bei uns wohlfühlt. Der goldene Hirsch in Ipsitz ist ein Wirtshaus, das keine Wünsche offen lässt, wo man charmant verführt und so manches Geschichte erzählt wird, bis der Abend langsam ausklingt.